Jo, drückt Steuerung K, um in die Voreinstellungen zu gelangen und aktiviert älteres frei transformieren verwenden. Dann klickt noch auf OK und ihr seid schon fertig. Jetzt könnt ihr wieder, wie früher, Steuerung T drücken und müsst SHIFT gedrückt halten, damit es proportional skaliert wird. Ja, mit dem letzten Photoshop-Update äh, wurde mein letztes Tutorial unbrauchbar gemacht, weil es nicht mehr mit dem Skript geht, sondern mit der Einstellung. Ist an sich ja ganz cool, aber man muss ja erstmal wissen, wo die Einstellung ist. Ne? Äh, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis dann, ciao.